Willkommen zu Cat Burglar! Uh, Tale of Pursuit! Ist ein sehr kurzes Spiel, wir werden es wahrscheinlich heute sogar schon durchspielen. Ähm, warum es kurz ist? Ja, es hat nur sieben Level, aber wir werden dafür alles durchspielen. Wir werden jeden einzelnen Kristall sammeln. Außerdem ist dieses Spiel sogar ein sehr besonderes Spiel. Denn, wie man sehen kann, ist das Spiel gemacht worden, um ein paar Charities zu supporten. Gamers for good. Helping Gamers give back. Miau, miau, miau, miau. miau. So, da kann ich mir mal kurz die Credits zeigen. So. Ah, uh, Main Menu. Wir werden das jetzt anfangen. Ich werde es wahrscheinlich ein wenig rumschneiden. So, weil ich dachte, das Spiel wird wahrscheinlich so sein, dass man hier, das hier gut schneiden kann. Weiß ich nicht. Ich habe mir nichts von dem Spiel angeschaut. Ich habe mir nur geschaut, wie lange das Spiel ist. Ich habe mir aber kein wirkliches Gameplay angeschaut. Ich weiß nichts über das Spiel. Vielleicht werde ich auch mehrere Folgen machen. Das weiß ich noch nicht. Wir werden aber anfangen. Let's go. Ah. Und da sind wir. Wir sind also eine Katze, habe ich mir schon gedacht. Ah, ich muss mit der Mit der Maus spielen, oder? WASD, Move, links ist Cam, ah, links gedrückt halten, nächstes. Ah, hier, ah. Die Steuerung ist jetzt nicht so ganz so geil. Am besten mit Controller. Naja, egal, dann werden wir jetzt halt mit Tastatur spielen, das ist jetzt auch kein Problem für mich. So, auf jeden Fall dachte ich am Anfang, des Spiel wäre es kostenlos auf Steam. Ich dachte erstmal, das Spiel wäre ein Plattformer und ich stehe auf solche 3D-Plattformer. Vor allem mit der süßen Katze dachte ich mir, ja, wird cool. Aber es ist ein Stealth-Game. Wir müssen uns verstecken, wir dürfen da nicht erwischt äh, werden. Don't worry, you can't fall. Nicht? Oh, ich kann nicht fallen. Wenn ich der Taste drücke, dann wird es wieder reset. Okay, cool. So, ich hoffe, der Sound passt. So, ich habe kurz den Sound wenig leise gemacht. Ähm, ich habe auch ähm, die Zeit genutzt und meine Maus ausgestellt. Damit ihr halt meine Maus nicht sieht. So, die ganze Zeit im Bildschirm. Dachte, vielleicht ist es besser, wenn man die nicht sieht. Äh, Ist auch nichts Besonderes so. Four Keys to Exit. Okay, für dieses Level brauchen wir vier Keys. Wir dürfen nicht erwischt werden. Ansonsten. busted <lacht> Ich Mach es einfach so ein Drama draus. So, ich hoffe, by the way, dass die 100% hier nicht schwer sind, weil das sind nur sieben Level und ich habe jetzt keine Lust hier mehr als eine Stunde drin zu sitzen in diesem Spiel. Ich hasse das Spiel. Bonus, ju ich war alle haben und die hören sich auch cool an. Aber was ist die Story hinter dem Spiel? Wer sind wir? Warum, warum dürfen wir nicht entdeckt werden? Wir wissen es nicht Oder ist ein Hund. Wir Katzen mögen keine Hunde. Also hau mal ab, du. Dass der mich da nicht sieht. Was ist los bei dem? Ja, der sieht er auch gar nicht so. <lacht> Lol. Dann, dann, dann, dann. Ah, hier ist auch noch was. Oh Gott, schnell. Oh, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Oh. Oh Gott. Ich muss ehrlich sagen, die Steuerung ist ein wenig... Hm. Pets Starter Collection <lacht> aber Ich muss... Oh Gott, da kommt er, da kommt er, da kommt er ja, Das ist aber cool, dass man einen sieht, wenn man hier versteckt ist äh, Die Steuerung ist ein wenig seltsam Weil die Katze braucht erstmal ein wenig, um umzudrehen Also wirklich die... Ja, jetzt zack Ihr seht ja, ich drück sofort in die Richtung und die braucht erstmal ein wenig die Sieht man zwar schlecht, aber... ja, ich habe alles! Das war das erste Level Easy peasy! Yeah! Good start! Yeah, ja, find ich auch. CatBlogger is a pet charity awareness game. After each level we will share a great organization with you. Oh. Best friends save them all, okay. Dogo Corps leader Major Bull. Cat will be showing up soon to steal our gems. It is your mission to capture her. Any questions? Sir, why are we putting gems around the base? To catch cat, of course. Sir, why do we want to catch cat, sir? Because she's trying to steal our gems, of course. Sir, yes, sir. Woof. <laughs> Man, merkt, der Typ ist sehr, sehr schlau. 200 ECU, um genau zu sein. So, jetzt sind's aber schon doppelt so viele Gems. Dun, dun, dun, dun warum was cool ah, nein wow, ich dachte gerade echt der geht da rein scheiße Warte, kann ich hier noch durchhuschen äh, ist mir nicht schlecht ihr seht mich alle nicht da muss ich runter droppen ich kann ich nicht runter droppen okay alles klar ich würde sagen, wir sagen machen unten erstmal und danach machen wir oben oh, oh gott bitte nicht bitte nicht nein oh, oh gott Schnell! Okay, wir haben ein Schlüssel, wir brauchen vier. Jetzt haben wir zwei. Ah, okay. Was? Nein! Ich muss alles neu machen! Ah! Shit! Ganz oben! Oh Gott, nein, das geht so nicht, das geht so nicht. Wir müssen drumherum die ganze Zeit laufen. Okay, das kann ich noch. Ich dachte nicht, dass der nach links geht. Ich dachte er geht wieder zurück. Ach, ich muss oben als letztes, ja, dann lass mich nochmal erfangen. Oben ist das Ende, dann gehe ich erstmal nach unten. Ja, so nicht. Wow, knappes Ding. Aber hier können wir den Schlüssel holen. Oh Gott, man fällt sofort, das ist so seltsam. Und die Steuerung hilft dabei auch überhaupt nicht. Würde gerne so nah ran, zoomen wie möglich, aber wenn du einmal scrollst, dann zoomt er vielleicht ein Pixel ran. Das ist keine Hilfe, absolut nicht. Muss ich von hier oben runter droppen? Geht das überhaupt? Ja, doch geht. Okay. So, jetzt brauchen wir noch die Gems, die restlichen. Bloß nicht erwischen lassen, das wäre jetzt blöd. Ah! <lacht> oh Gott, die Steuerung. Seltsam, also wirklich seltsam. Oh Gott, nein, bitte nicht. Jimmy, jemmys. Aber ich habe das Achievement schon, also habe ich es eigentlich schon geschafft oder nicht? Oh Gott, da kommt er. So. Aber wir sind durch. Level 2, auch kein Problem. Key can hide Hit from me, hide from me, Hit? okay, was immer. You win, check out this great charity, oh. Guide Dogs for the Blind, oh, epic. Die Musik gewinnt mich ein wenig an merkel Okay, ich verstehe den Hund nicht. Wir können hier rein alles sammeln. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir können hier lang das sammeln. Wir können hier lange erwischen lassen. Nein, das nicht. Das können wir auch aber. Das wollen wir natürlich nicht, oh Gott, nein, nein, nein, nein, nein das wollen wir nicht, habe ich gesagt. Knappes Ding hier. Warum liegt da Hundefutter? Okay. muss ich hier echt umschauen, das ist nicht einfach. Ich sie hier rauf geschafft Ich denke mal, das gewollt, so raufzukommen, oder? Was macht der? Der dreht sich nur mal wieder um. Man sieht einfach echt nichts hier. Oh Gott. Ich, wieder um. ah, ich muss durch den durchhuschen oder was? Nee, muss nicht. Oh Gott. Und hier haben wir die letzten Schlüssel. Und da sind jetzt letzten drei Gems, die uns noch fehlen. Ja, ich denke, ich weiß schon, wie ich da hochkomme. Hier aus runter springen, ne? Ja, yep. all dem Gems, okay, das ist wahrscheinlich ein englischer Wortwurst oder so. der macht keinen Sinn im Deutschen, gehe ich mal vorne aus. Weil das Spiel ist ja auch vor allem nicht auf Deutsch, das Spiel ist auf Englisch, aber trotzdem sind die Chiefens auf Deutsch. Sinn? <lacht> Bin ich da? Tschüss. <lacht> da, da, da, da, da, da, da, da. Epic Dogo Dodger. Old Friends Senior Dog Sanctuary. very epic. Uh, was? Was soll das Bild? Was soll das? Wir sind noch nicht einfach gesucht, oder? Das kann mir noch niemand erzählen. nicht fallen. Hui! Okay. Oh, hier ist ein Schlüssel drin. Ah, Gott. Okay. Das oh, ist die richtige Seite gewesen. Gut. Hier runter? Wow. Okay. Scheint richtig zu sein. Wer bist du? und Bist der Boss? Oh Gott, da kommt ja einer. Puh. Scheiße. Was mache ich jetzt? Da kommt drüber! Ich muss durchrennen. Oh, die Musik hat genau dann aufgehört. Passend. Was? Man, die Kamera ist echt nervig. Man sieht nichts. Diese Kack-Kamera. Ich könnte mich jetzt so aufregen, über die. Ich muss hier runter. Shit. Ah, da geht's auch noch runter. Das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Da kommen wir gleich zu. Ich weiß erstmal an dem vorbei. Oh, da drin sind auch noch welche. Nein, oh Gott, da sind sogar zwei. Okay, komm, hau du ab, schneller. Du Robohund, oder du schlafen da unten oder was auch immer. Ich komme mal von hier dahin. Ah, ja, hier ist eine Treppe. Was macht der Typ da? Sind das die letzten Gems? Nee, ich glaube nicht. Oder? Na wohl. Doch, sind alle. God love for Gems! Nein! Oh mein Gott, ich hab mich da jetzt vorher erschrocken. Okay, wisst ihr was? Wir oh, werden die nicht alle nochmal sammeln. Das hat für lang gedauert. Okay, wir haben wieder alle Gems. Immerhin. So, jetzt sind noch die Schlüssel. Hier ist der zweite. Ah, komm, hau ab. Dann springen wir hier runter. Hier ist ein Schlüssel. Zack. Einer fehlt mir noch und ich weiß nicht welcher. Wie komme ich da hin? Ach, hier runter springen. Alles ah, geht. Okay. Dann haben wir Hui. Ein wenig kompliziert, aber nicht schwer. Super sneaky. What's beyond borders? Juhu, cool. So, Level 5, glaube ich. Ja, yep, Level 5. Und ich spiele schon fast eine halbe Stunde. Läuft. Okay. Hier steht auch Level 5 drauf. Okay. So, ich bin mal wieder mit schlechter Kamera. Läuft. So wie ich mein Spiel gerne spiele. Okay, hier ist das letzte. Hier ist das Ende. ein Schlüssel haben wir schon. Also hoffe ich mal, dass das Level nicht lange ist. man sieht halt echt fast nie was abgeht das ist schon nervig so ich muss hier lang damit ich ihn folgen kann äh, hier lang oder wie bin ich was? Was? Lol. Okay, schnell umdrehen. Nein, warum dreht er um? Ah, so. Warum steht er überhaupt hier? Ah, ich bin wieder hier. Scheiße. Ich wurde noch nicht mal berührt von dem Ding, aber mein mein Kegel da. Tag Freunde. Oh, scheiße, da oben ist ein Schlüssel. Oh nee, das wollen die jetzt echt nicht bringen, oder? Ich soll hier drauf. Und dann so ein. Oh nein. Oh Gott. Ach nö. Ah. Wow. Nein, ich bin stuck. Oh Gott, ich dachte gerade echt, ich bin stuck. Scheiße. Okay. Oh, das ist echt gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wo ich bin. Renne ich gerade zu einem Schlüssel oder was? Oh, ich renne gerade gegen eine Wand. Oh, hier geht's aber weiter. Scheiße. Ich folg dir mal. Vielleicht hast du irgendwas Schönes für mich. Wie diese Gems. Ja. Nicht dich einfach umdrehen, das ist nicht nett. Was ist hier? Kann ah. Kannst du bitte verpieseln? Dankeschön. Katze, hier will nämlich hier lang. Echt scheiße, knapp. Oh Gott, nein, der kommt auch noch was zurück. Scheiße, alles klar. Okay, das Spiel hat einen komischen Glitch. Wenn ich nämlich Escape drücke und dann statt Resume, also fortführen, auf nochmal Escape drücke, dann ist das Spiel immer noch passiert. Seltsam. Nein! Fuck! Warum gibt's keine Checkpoints? Das ist doch echt... Aua, Aua! Das ist aber echt fies hier. Die Passage hier ist echt richtig fies. Aber jetzt bin ich safe. Immerhin etwas Scheiße, wie komme ich zum Schlüssel? Was? Ich wurde doch gar nicht berührt. Ach du bist doch scheiße. Die Passage ist echt schwer, finde ich. Aber hier bin ich safe, ne? Das war doch so. Auch Schnell! Oh Gott, okay, okay. Oh, ich muss hier noch runterdroppen. Okay, das sollte aber nicht so schwer sein, oder? Nee, das ist nicht schwer. Okay. Wo ist der Typ? Oder oh, kommt gerade zurück. Okay. Oh mein Gott! Das ist. das fühlt sich voll schwer an. dann wirklich lang? Wo gehe ich gerade? Oh nein, da will ich nicht lang. Ah, ich glaube von hier unten. Oh, nein, oh man kann von hier runter springen. Ist das so gedacht? Ich weiß es nicht. Oh nein, es bin wieder hier. Aber warte, ich kann einfach hier runter springen wieder. Oh Gott Mir fehlen noch fehlt noch da oben der Schlüssel Ach von hier runter springen nee? Oh Gott. Aber wie komme ich denn dann hin? Hm? Da ist ja natürlich der letzte Schlüssel. Aber wie komme ich da zum letzten Schlüssel? Wie komme ich da hin? Ich sehe keine Möglichkeit, da hinzukommen. Wieso das denn? Wieso kommt man da nicht hin? Ah, doch, ah, doch, ich seh's. Oh, sorry, Leute, ich seh's. Hier gibt's einen Durchgang. Und dann fährt man hier hin. So, der letzte Kristall, ich weiß, wo der ist. Keine Sorge, Leute, ich habe nichts verpasst. Der letzte Kristall ist einfach da unten am Ziel. Den habe ich einfach nicht eingesammelt. Den sammle ich jetzt ein. Wir haben alles, endlich. Ich hasse dieses Level, Alter. Gott. Tower of Gems. Yeah! Und Cats Tower! Aspka! Super toller Name! Super! Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ich will da drauf kriegen. Okay.